Ich Experte hier im Auto aus der und ich darf euch ein ganz besonderes Fahrzeug hier auf diesem Kanal vorstellen. Viele von euch kennen ja wahrscheinlich den normalen AMG GT. Der hat 530 PS, ist schon eine Menge, aber einige Kunden haben sich vielleicht gedacht, naja, ich hätte doch gerne ein Auto für die Rennstrecke. Da gibt es natürlich, das nächste Hero modell wäre dann der AMG GTR mit 585 PS, natürlich ein bisschen auf Leichtbau getrimmt. Aber vielleicht hat sich da auch der eine oder andere gedacht, naja, vielleicht ist es doch ein bisschen zu wenig Leistung. Und äh, AMG hat darauf reagiert und hat den AMG GT Black Series, den ihr hier im Untergrund seht, äh, gebaut. 730 PS, 800 Nm Drehmoment von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Äh, wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 325 km pro Stunde. Und das sind schon wahnsinnige Werte. Auch hier an dem Fahrzeug haben wir natürlich äh, Leichtbau, wo man nur sieht, äh, viel Carbon. Der Hexboiler, der Diffusor hinten, äh, der Schweller unten. Wir haben sogar ein Carbon-Dach bei dem Fahrzeug. Und äh, 1615 Kilo spricht natürlich für sich. Ja. Und äh, mich würde gerne mal interessieren, wie ihr dieses Fahrzeug findet. Schreibt das doch mal gerne in die Kommentarleiste unter diesem Video rein. Let's